Und diesmal haben wir eine echte kleine Püppi. Das ist eine weiße, na sagen wir mal größere Zwergpudeldame. Püppi ist schon ein bisschen älter, ungefähr 10 Jahre alt. Sie ist super freundlich, verträglich mit allem und jeden, ganz menschenbezogen, ganz verschmust. Sie hat ein kleines Herzproblem, das heißt, sie braucht Tabletten. eine am Tag kostet ungefähr 50 Euro im Monat. Und man muss mit dem Pudelchen natürlich regelmäßig zum Friseur gehen. Ansonsten ist sie ein Traumpudel und sucht hier im Dresdner Tierheim eine neue Familie.